Herzlich willkommen zum Selbstlernkurs Open Educational Resources, Urheberrecht und offene Lizenzen. Ich bin Franziska. Und ich bin Thomas. Dieser Selbstlernkurs ist im Rahmen eines Drittmittelprojekts des E-Learning Service am Rechenzentrum der Universität Leipzig 2018 entstanden. Im Folgenden wollen wir das Thema und den Ablauf des Kurses kurz erläutern. Open Educational Resources oder OER rückten in den vergangenen Jahren immer stärker in den Fokus von Schulen und Hochschulen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung förderte seit 2017 unter anderem die Etablierung einer öffentlichen Informationsstelle für OER sowie zahlreiche Einzelprojekte in verschiedenen Bundesländern. Der Begriff Open Educational Resources lässt sich auch übersetzen mit offenen Bildungsmaterialien oder freie Lehr- und Lernmaterialien. Im deutschsprachigen Raum hat sich aber auch die englische Bezeichnung durchgesetzt. OER sind also offen. Das heißt, sie sind in der Regel kostenlos verfügbar zur Verwendung, Vervielfältigung, Vermischung, Verarbeitung und Verbreitung. Möglich machen das bestimmte Lizenzen, allen voran die der Creative Commons. Diese Lizenzen erlauben es den Urheberinnen und Urhebern, ihre Lehr- und Lernmaterialien auf eine Weise freizugeben, die es potenziellen Nachnutzern ermöglicht, das Material niedrigschwellig selbst zu verwenden anzupassen und sogar wieder zu veröffentlichen. Es wird schnell deutlich, dass dies den Austausch von Ideen erleichtern und die organisationsübergreifende Zusammenarbeit zugunsten der Lernenden verbessern kann. Und das alles bei größtmöglicher rechtlicher Transparenz. Um das Prinzip der OER verständlich zu machen, führen wir im Kurs zunächst in verschiedene Themen des Urheberrechts ein, stellen dann die einzelnen Creative Commons Lizenzen vor und geben Handlungsempfehlungen zur Erstellung eigener OER. Auch wer aktuell keine OER erstellen möchte, wird im Kurs spannende Einblicke in die Regeln des Urheberrechts und offener Lizenzen erhalten. Denn diese haben nicht nur im Lehr- und Lernkontext an Bildungseinrichtungen eine große Bedeutung, sondern auch im Alltag aller Wissensarbeiterinnen und Arbeiter. Darüber hinaus richtet sich der Kurs vor allem an Hochschulmitarbeitende und Studierende insbesondere im Bereich des Lernens. Ablauf, Aufbau und Präsentation des Kurses Der OER-Selbstlernkurs ist in verschiedene Themen eingeteilt. Wir empfehlen, dass diese Themen nacheinander abgearbeitet werden, da sie inhaltlich aufeinander aufbauen. Jedes Thema wird von einem Video eingeleitet, welches von einem Wissenstest begleitet wird. Darunter finden sich Informationen zu den in den Videos vorgebrachten Hinweisen sowie Zusatzinformationen, die für die Darstellung im Video nicht geeignet oder zu umfangreich waren. Stellt sich heraus, dass Aussagen der Videos ungenau waren oder der jeweils aktuellen Rechtsprechung und Gesetzgebung widersprechen, werden nach Möglichkeit und Bekanntwerden Hinweise dazu im Video selbst oder in den Zusatzinformationen bereitgestellt. Dieser Kurs erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Darstellung zum jeweils beleuchteten Thema und stellt keine Rechtsberatung dar. Es werden allgemeine rechtliche Zusammenhänge beleuchtet und erläutert, die vor allem für das Thema Open Educational Resources Relevanz besitzen. Seminarleitende im Lehramtsbereich an der Universität Leipzig, die selbst OER mit Studierenden erstellen wollen oder die Absolvierung dieses Kurses als Bestandteil eines Seminars integrieren möchten, finden dazu Hinweise in einem für Teilnehmende verborgenen Thema am Ende des Kurses wenden Sie sich bei Fragen hierzu oder allgemeinen Fragen zum Kurs an den E-Learning Service des Universitätsrechenzentrums an der Universität Leipzig unter elearning@uni-leipzig.de. Viel Spaß und Erfolg mit dem OER Selbstlernkurs.